Hallo, wir wollen euch heute zeigen, wie wir die Front bei einem MB-837 wechseln. Es kann bei den ersten Generationen der Monitore dazu kommen, dass sich die Front ablöst. Das ist ein Kleberproblem. Das tut uns sehr leid. Aber dieser kleine Mangel ist schnell aus der Welt zu schaffen. Und zwar durch Austauschen des, äh, der Front. Und zwar gibt es dafür ein Reparaturset von uns. Was die neue Front beinhaltet, die entnehmen wir, Bei dieser Front ist immer ein Federsatz dabei, den wir aber meist nicht brauchen, weil der Monitor ja noch alle Federn hat. Wir öffnen den Monitor an der Rückseite. Entfernen den Mikrofonstecker. Ach, quatsch, den Lautsprecherstecker, Mikrofon haben wir hier. Entfernen nun das Mikrofon und ziehen es ab. Legen es hier hin. Lösen die Platine vom Monitor. Drücken die beiden Halteklammern zurück und haben hier unseren Monitor mit Platine. So, diesen legen wir erstmal zur Seite. Wir entfernen nun die Federn des alten Monitors und legen die, in die ins neue Cover rein. Wichtig ist dabei ist zu beachten, die dicke Seite muss nach vorn, also Richtung Sensor fällt. So, wir prüfen nochmal den korrekten Sitz, nehmen unsere Monitorplatine, bitte das dann vorher nochmal reinigen, damit es ordentlich aussieht. Stecken die Platine in die Halterung rein und drücken sie hier an. Wir machen jetzt noch unsere Platinensicherungsschraube hier rein. Nun das Mikrofon wieder anbringen. Einstecken nicht vergessen. So, dann haben wir hier unser Lautsprecherkabel. Das wird wieder hier auf der Platine befestigt. Zack, Monitor zusammenschrauben. Fertig. Eine Schraube fehlt noch. So. so nun haben wir hier unseren neuen Monitor. Wichtig ist beim Test die Schutzfolie bitte entfernen, weil die das Mikrofon abdeckt, sonst hört er nichts. Ne? Ansonsten wie gesagt kann die hier abgezogen werden, aber das wird wir erst dann nach der Montage empfehlen. So, das war unser kleines Anleitungsvideo zum Austausch der Front bei abgelösten Frontdisplay vom MB837.